Kommen. Mein Name ist dann die URP und meiner Name ist und Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Ja. Nee. Wir haben uns hier so einen kleinen Lichtkampf <lacht> gegönnt. Ja. Nein, und ich habe gewonnen. Ach was. Und Wir sind hier stehen geblieben in der, in der zehnten Etage. Ne? Zieh mal bitte an dem Hebel. Das ist ein Sänger. Das ein Mikrofon. Oh. Hey, no. Yeah, yeah, yeah. Das ist nicht dein Ernst. Say, hey, hm. what's going on? <lacht> oh Mann, ey. Oh mein Gott, I pray. <lacht> mal wie ich dann gemacht, Aber da immer ist. Yeah. Was Du bist hier zugefechtelt, ey. Ja. Das ist alles voll teuer hier, ja, was wir kaputt machen. Aber aber scheiß drauf, ne? Ja. Ach, warte, da kann man, das kann man neu kaufen. Oh Gott! Oh. oh Gott! Oh, das ist ein ganzes drin, weil ich die schon ausgeholt habe. Nein! Da ist da noch eine Münze. hier mit dem tut endlich Armut machen. Oh, das ist Geist. Was hm. geht? Meine oh Rücken, das habe Okay, oh. oh. okay, okay. Ja, ruf mich genau jetzt an. Danke. Louis, du mich? Ich konnte plötzlich nichts mehr empfangen. Gibt es Probleme? Louis. Du bist in eine Treibsanfalle geraten. Solche Fallen sind Klassiker in Pyramiden luigi du musst ein da herausfinden und vorsicht vor weiteren fallen also hallo Mal die hat... ja natürlich gibt es ja auch schlangen lass dich am besten nicht von den schlangen beißen sonst verlierst du weiter, weiterhin energie weil diese schlangen sind giftig ich habe mich nicht von gegnern treffen lassen alles. Ja, du, du sollst dich ein, ein, einfach nur nicht von Schlangen beißen lassen. Lass dich einfach nicht von Schlangen beißen, und alles ist, und alles ist cool. Mein Sänger hier aktivieren. Hey. ja aktivieren. ja Ja, machst du <lacht> So ein Schalter umschalten, da kommt auch immer so das Lied. <lacht> ja, genau. Das kann können ah. du, du da nicht rein editieren? machen <lacht> Mach das mal. Es gibt einen Ausweg. Ja, man tut einfach immer wieder saugen. Äh, nein, nicht saugen, pusten. Nein, die. saugen. Nein, pusten. Nein, saugen. Nein, pusten. Okay, pusten. Entensaison. <lacht> nein. Hasensaison. Nein, Entensaison. Feuer! <lacht> <lacht> ich den so geil. Wie das ich habe hab ihn mir zwar auf Englisch angesehen und ich finde es auf Englisch ein bisschen cooler. Okay, weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich finde es halt nur auf Englisch. Ja, yeah, Duck Season, Rabbit Season. Uh, I say, uh, I say, it's Duck Season. Fire, <lacht> Ne, boah. ne, ne. Nee. Nee. Das ist interessant. Ich könnte eigentlich warten. Ne? So. Hallo. Ah. Na, was? Ich Sie sind deine größten. Oh. Ich übernehme das. Geh mal vor. Hä? Was ist das? Hallo? Was soll denn das? Warum schießen sie denn so? Äh. Okay, cool. Gut gemacht. Oh, oh Gott. Buzeli, ne? ja ekelhaft. <lacht> ekelhaft. Ja, das ist eine gute Idee, genau. Hey. Hmm. Wow da oben ist eine Tür. Vielleicht führt die ja von dort einen Weg nach draußen. Du musst irgendwie zu dieser Tür gelangen, Luigi. Aber wie? Könnt doch überall hin führen, Mann. Ich hab... äh. Äh. Mumien! Ah gruselig! Hier weg! Alter! Ich habe von diesem russischen Puppen hier gefunden. Matroschka oder wie auch immer die Matroschka. Ja. Ah. Das ist ein Juwelgeist! Der muss besiegt werden! Heute Abend! Ich kümmere mich um die Mumie! Während ja, du den Stein sagen! auch zu feiern und kämpft gegen den. Ich werde dich jetzt auseinanderwickeln. Mal sehen, was du wirklich bist. Oh. Das war ein Geist. Natürlich, natürlich. Eingesaugt. Sie sieht echt gut aus <lacht> muss es da eigentlich schon dass jetzt mittlerweile der fünfte part äh, schon auf englisch läuft no. ja ich bin aber auch nicht in Englisch. oh mein gott ah. Dün -dün -dün -dün. das ist ja genauso wie wenn ich nach hause komme <lacht> Wirst du auch immer von, von riesigen Felsbrocken verfolgt, die die wie ein Buhu aussehen gejagt? ich gegen Bohu, aber ja. Was soll das jetzt? Oh, da ist was! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> <lacht> Und die zu sagen, du machst mal aus zwei, ja, die Katze gemacht. Wie kannst du es machen? Katzen sind so cool. Das hätten wir auch geschafft. Hm. Die wird da weggehen. Ja. Meine Stimme gibt mir super Stärke. Mal wo es gibt mich so frustriert. Holy shit, der actually das war. <lacht> <lacht> also tatsächlich eigentlich mal gesehen, ne? Ich habe schon lange gesehen. Dachte, das hättest du noch nicht gesehen. Habe ja, schon gesehen, bevor ich bei der Bridge gesehen, ne? Und da hast du ja bald bald, bald beginnt ja eigentlich die fünfte ne? fünfte Saison von Yu-Gi-Oh! Bridge. Ja, bald nächstes Jahr irgendwann. Äh, ich. nee, Dezember hat er gesagt. Ah, okay. Von War das auf Facebook gesehen, so Two in der Half Saints irgendwie. <lacht> ja, das 2,5 Saints, ja, ja habe ich auch gesehen, habe ich auf YouTube gesehen von Team Forrester. Da, ja. da. Ah, okay, hey, bereit, wir sollten reingehen. Was ah. ist denn da, los mann Fah. Ja. im Wir sollten uns jetzt beeilen. Der Raum, Raum ist jetzt giftig. Das heißt, du könntest darin sterben. Oh runde muss in äh, äh, das Eckige rein. Quadrat, da kommt hier. Aua! du verlierst ständig Energie. Nee, ich da schon. Ich Kann sterbe, ich... nee. Aber du bist schon einmal gestorben nicht mal an erinnert getroffen aber okay erinnert mich irgendwie, irgendwie an die eine situation in Super Mario 64 wo, wo man dieses äh, labyrinth gegangen ist oh. mama habe ich nie getroffen <lacht> ja irgendein grund ist das Gift jetzt aus meinem körper draußen Ja. So funktioniert Gift. Ja, genau. So nicht anders. Jetzt werde ich wieder Passport. Nee. Boah. Oh, das sollte ich mitnehmen. Nein, Herzchen. Herzchen! Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Äh! Ich hoffe, du in es rein, ey. Da bin ich wahrscheinlich zu faul für. Bitte mach es. Mach es einfach. Weil ich will das dann mega abfeiern. Aber warte mal eben. Guck mal, da, ich, hab, ich hab was in der Hand. Sieh es an. Passt noch rein. Ah da. Passt. Oh, oh. Schön. Aber oh, ich komme nicht. Wir kommen aus dem Fall Geld raus. Unendlich. Boah, Hat er mich <lacht> eingeschluckt? Nein, hat er irgendwie so... Hat deswegen kommen, kommt so viel Geld aus dem Raus? so viel Geld, oh. das ist genau das, was wir immer wollten. Toll, ich hätte auch gern, gern, Ge geist Geister, die es mal Geld gibt. Mhm. Cool. Okay, jetzt können wir weiter. Ja, jetzt können wir wirklich weiter. Ja schon wieder los. Also da ist man Ah, ah, ah. So, wohin jetzt? Da nicht. Yeah. Wir müssen sowieso in alle Räume rein. Warte, bevor du das startest. Ja, wir müssen äh, nämlich mit, mit Hilfe des Goldes müssen wir das schaffen. Aber warte mal, bevor wir das machen.. warte und oh, das später ich sollte welche machen muss bis jetzt hm, wollen wir sehen ob wir das richtige haben zu schwer also. mhm. Au. Ja, wie ein Kocodin. Oh Mann. Wir sollten uns jetzt beeilen. Äh, ähm... Äh, ja, das ist... Das, äh, das ist zu schwer. Au. Ich, äh, ich glaube, wir brauchen nur einen Goldbahnrunternehmen. Okay. Da war der jetzt auch oder nicht? Äh, warte, äh, drück drauf. Mhm, m -m -m -m. Ja. Easy peasy breezy. Okay, jetzt müssen wir mehr rauf tun. Reicht das? Nee. Ah, nicht ganz. Nee, nein. Au! Oh. Mach jetzt mal. Ah, Zu viel. Was? Wie jetzt? Äh, die Vase muss runter. Nein nicht du. Wo würde ich alles andere? Äh. Du wie war es runter? die war ist noch drauf? Geh weg und geh du drauf. Ja. ja. Oh. Phew. Das war knapp. Mann ey. Bei dieser Mission könnte man wirklich Panik schieben, ey. Findest du nicht auch? Ja. Ich meine, über dir ist eine Decke voller Staffeln. Du musst schnell herausfinden, wie viel Zeug das alles liegen muss. Das ist doch verrückt. Da ist unser Ausgang. Ja. Ich meine, dass hier sogar sogar ein Juwel ist. Ah. Yuck, yuck, äh. äh. äh. äh. äh. äh. Oh, im ersten Anlauf zerstört. Ah schön, schön. Wir haben eine, wir haben eine spezielle Herausforderung abgeschlossen. Ich weiß, dass hier irgendwo noch, noch. Ah, guck mal da, da. Wo oh, da? Ah. Da. da ist noch so ein gulli gewesen. Ah, aufmachen. Ah! Ho, -ho. Juwel. Da kommen wir ja raus. Bye, bye Da kommen wir hier raus, ja raus hier. Äh, nee, wir sind hier leider noch gefangen. Ah. Mumien! Unser größter Albtraum. Oh, hast du dich auch schon mal irgendwie getroffen von der Mumie verfolgt zu werden? Allgemein ein sehr Traum. Ja, was war denn dein, dein merkwürdigster Traum? Also nicht, der kommt schon irgendwie nah ran. Ah! Der kommt nah ran von der Mumie verfolgt zu werden? Ja, aber wir träumt zwei Köpfe. Ah, hast du dann fröhlichen Kopf und einen traurigen Kopf? Jedenfalls habe ich meine Mutter da angesprochen in diesem Traum, der hat gesagt, das ist ganz normal. <lacht> was? <What>? Das ist <lacht> ganz normal. Das ist ganz normal, wenn du zwei Köpfe hast. Ja. Was? Das finde ich aber nicht normal. mal Okay. glaube ich. Ja, ein Knuddler. Ja. Hm. Alter, was sind das für da da hinten also wo mir die müssen wir schon die schnappen wir uns Das ist umgefallen wie ein Wasser Kartoffeln was oh. oh, angezogen zieh ran! hundert ah! geht's hier ab da ah. ich habe ihn ich habe es geschafft Au. <lacht> Au. <lacht> Au. <lacht> moment mal ich spüre gar keinen schmerz ich spüre doch gar keinen schmerz ich bin doch immer wieder ich komme doch immer wieder oh. aber der schlangen ja Oder kobras äh, waren kobras sind schlangen ja. Aber weißt du denn war was die größte Schlange der Welt ist? Äh, Anaconda, glaube ich. Richtig. Da hast du ganz gut aufgepasst. Oh. Äh. mehr her, Schlange. Was Aua! Immer kommt. Ah, Hilfe! <lacht> ja, das Sie sollst du sollst. in meinem ist in meinem Genick. Sie sind in deinem Genick. Ja. passiert dir mal ein Missgeschick. Ja, da hilft doch kein gestöhne Und dann brichst du dich hin und wieder mal das Genick. Da kommt, ja, kommt immer wieder Neusand raus. Ja, da kommt immer wieder Neusand raus. Erstmal so dass du die Schlange loswerden, weil sonst beißt sie dir in ein Genick. Das musst du auch wehtun. Wie immer wieder was? ich weiß ja ob die schlangen neu spawnen das habe ich nie herausgefunden und ich habe sie einfach ich habe sie einfach so schnell erledigt na wir brauchen mehr sand mehr sand mehr sand gab so. äh. hey. äh. diese pyramidis ne Ägypter da meine ich diese ägypter ey so, wir müssen jetzt alle Schalter hier aktivieren. und Zwar bevor und die Decke auf den Kopf fällt. Ach was? Das ist mir schon passiert. Mir ist schon die Decke auf den Kopf gefallen. Rat. Schnell, baue ba irgendwo anders hin. Ich nehme das hier. Geh du nach, nach oben links. Ich kümmere mich hier um. Das ist ja wir hier machen müssen. <lacht> Wir müssen einfach nur äh, na, wir müssen einfach nur den Sand dahin schieben und dann äh, das hier machen das war's weil ne, nämlich diese Laser verbrennen nämlich die Ketten ja, das ich gesehen, in, aber. In, und wenn die Ketten brechen fällt die Decke einfach auf uns drauf und dann sind wir tot das ist schon die ägyptische Technologie ja die auch vor tausenden von Jahren gemacht haben ne? äh, ja ja ich weiß nicht wie sie es gemacht haben vielleicht könnt ihr es uns ja sagen aua Nein, vielleicht sind hier ja unter uns ja ein paar Archäologen unterwegs. Wer weiß das schon? Oh yes! Mama Mia! Mama Mia! Mama Mia! Ich kann ich am Hebel ziehen! Na, ich hoffe, du editierst es dann. Mal schauen. Bitte mach es. Bin wahrscheinlich zu faul dafür. Bitte mach es. Auch wenn du zu faul, faul bist, mach es bitte trotzdem. Das wäre so unfassbar witzig. Okay, ich denke mal, es wird jetzt langsam Zeit zu verschwinden. Also, Hauptsache, aber hier alles voll die altertümliche Technologie und dann so eine normale Türklinke irgendwie <lacht> ja, an der Tür. <lacht> Was ist das denn? So, jetzt müssen wir warten wir uns mal hier beschäftigen für ein paar Minuten. Tun wir gleich mal. Oh ja, oh ja. Oh, habe ich einfach Ja, du Schnorre, ey. Oh Gott, das ist ein Dicken? Wie kommt ein so Dicken hier rein? What? ich habe ihn. Ich hatte ihn war ein Knuddler. Oh, damit geht das dann hoffentlich weg. Ja. Guck mal, nur nicht im Dicken. Ich habe hier den Knuddler. Die haben willen, möchte doch mit mir noch knuddeln. Geh mal deinen Hintern <lacht> ja, zusammen. Alter. <lacht> Alter. Recht da er ist noch irgendwas da ja, hier Den ich schon so gut, gut überarbeitet habe hm. ah. ich denke wir sollten jetzt mal langsam verschwinden Dann gehen wir mal da rein oh Gott. Aua. Ich bin gerade gestorben. Ey. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich dachte, du stirbst. Nicht. Natürlich, natürlich sterbe ich nicht. Ich komme immer wieder. Ich kann nicht zerstört werden. Oben rechts oben. Oben rechts oben. Unten rechts, links. Was hast du gemacht? Gar nichts. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Okay, fahre weiter. Ich glaube ich glaube auch nicht dass von der wand zerquetscht werden oh mein Gott! Buah. ich nee. habe überlebt gut gemacht wenn nee, ich aber auch überlegt jetzt weil wir alle wisst ich kann noch gar nicht sterben ist wahrscheinlich immer ein ganz neuer fluigi nee, ich bin immer derselbe Nein. doch oh, Guck mal da. das bist doch du geil meine Fackel, hey, da ist, da ist ja die klo Cleo petra <lacht> What? wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 25. Meinst du, wir schaffen den Bus noch oder sollen wir den beim nächsten Mal machen? Ich würde sagen, wir machen ihn beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir machen den jetzt okay, ganz schnell. Okay, alles klar. Oh. <oni> der Kampf in der Wüste beginnt. Sein sterne -Hm. Wow! Das war ja wie in Aladdin. Wie in Aladdin? dieser Wunderhöhle. In dieser Wunderhöhle. Ah! Jetzt ist die Medusa. Einige Sachen machen irgendwie nicht so viel Sinn. Aber egal. Songs, äh, hilf mir einfach mit, mit dem Sand aufzusaugen. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Bin einfach in die Sandbox reingerannt. Woah! Hier irgendwie ran ich auf mich los die Schlangen. Oh Gott! Warum bewege ich mich so langsam, Mann? Hilf mir! So ich dachte wir müssen die Schlangen irgendwie dazu bringen. Nein. Woah! Die mich weg Ich hab sie! Hey, ich hab sie! Das sie auch. Das ist meine Olle. Nein, das ist meine Olle. Na, was wäre wäre, wenn sie wohl noch lebendig wäre. Ja. Ne? dann auch eine Kleopatra? Ja. Ah. <lacht> eine <lacht> ah. Faust aus Stahl. <lacht> das war eine eine Faust aus Stahlsand. Ne? Ja. Aus Stahlsand. Ja. Sie, war so, oh Gott. sie war, sie sah so aus wie eine Faust auf Sand, war aber dann an eine Faust auf Star. hilf mir, hilf mir. Oh. da Ich muss am Leben bleiben, Herzchen und so. Hey, hab sie. Äh. Ja, da bist du wieder. <lacht> Na, jetzt hast du sie kommen lassen. Nein, du hast sie kommen lassen, ey. Am Pühlst ja auch nicht in den Boden. Ich war, wollte hier ein bisschen mehr Energie abziehen, damit wir vielleicht in der dritte Phase überspringen können. Ich will aber die dritte Phase sehen. Nein. Ah. Ah. Ah. Ah. <lacht> Faust auf Stahl. Ah. Nein, die schon ich. Ja doch, schon wieder dumm. Ah. Ja, jetzt kommt die Riesenfaust. Und oh, jetzt kommt die Riesenfaust. Genau, bei mir <lacht> aufgetaucht. Was so? Ui. Wow. Ui. Gut, hat er gesehen, was mit dem Gesicht passiert ist. Nein, was ist mit passiert? So, merken merkt mich auch. Gib mir das Herzchen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh. Hau, der auch keine und dann das oh. hast du hast gesehen, wie es sich noch ganz stilvoll vor und zur Ruhe gesetzt hat. Ja, das war ziemlich stilvoll. Oh yeah. Ich hab's geschafft. Gut, mal zurück zum Aufzug. Ja, und dann können wir ein paar noch binden. Ja. also schön. Ja. Knopf. eigentlich alle. Wir haben alle Dinge Ja. Einfach dadurch. Dann machen wir hier den Schalter rein, ohne dass uns irgendwas stört. Und dann geht es weiter. Im ja. nächsten Part. Richtig. In die elfte Etage. Oh. Oh yeah. Ja gut. Ja. Welcher Wunder. Das sehen wir dann im nächsten Part. Ja. ja. Da ist Luigis Menschen 3. Bis dann. Ciao, Und ciao. ciao, ciao, ciao.